Also können wir eigentlich nur nach oben gehen. Ja, das ist meine einzige Option. dieses Bild noch mal genauer anschauen. Okay, ich glaube das ist nur verblasst. Er hat einen Kopf, aber das ist nur verblasst. Silbernes Emblem, es steht aber nicht was für ein Emblem. Okay. Also wird das Item Silberne Silbernes Emblem heißen? Wenn da jetzt auch nicht offen gewesen wäre, dann hätte ich absolut verloren. Weil ich nicht mehr wüsste, was ich machen könnte. ich muss alle Items noch holen gehen dann. Das mache ich am Ende dann. Leck mich spiel. Hier ist noch ein Tagebuch oder so. Seit vier Jahren, den ich so Alfred nicht von. Er vertraut niemandem. Obwohl ich den Sekretär darf ich sein Privatanwesen immer noch nicht betreten. Was hat er bloß für ein Problem? Man sagte, lebe mit seiner Zwillingsschwester Alexia in seinem Haus oben auf dem Hügel. Manchmal habe ich dort jemanden am Fenster stehen sehen. Es könnte diese Alexia gewesen sein, von deren außergewöhnlicher Schönheit hier alle schwärmen. Ich habe hier zu Alfred einmal darauf angesprochen, aber das, das brachte ihn nur in Wut. Obwohl ich sein Privatsekretär bin, lässt er mir nichts durchgehen. Ich glaube, wenn ich noch einmal nach ihr frage, bringe ich mich in Lebensgefahr. Auf jeden Fall ist es nicht nur mir ein Rätsel, warum aus seinem Privatleben mit Alexia ein solches Geheimnis macht. Robert Dorst. Ja, doch, ich heute gleich. Scheiß Spiel. Eine ID-Karte natürlich. Da ist grünes Kraut, das ist gut, das heilt sogar hoch kurz. Ja, bitte. Also, die ID kann ich sicher gleich brauchen. Warte mal. Prüfen. Die muss ich eingeben. Dann kann ich die Karte eigentlich nachher wegwerfen. Falsche Tasche. Ich habe immer einen Block im Rucksack. Wo ist der jetzt da? Die Liste brauche ich nicht mehr. Und die ID. Ne, alles gut. Das gehört zu solchen Spielen, dass man Notizblöcke drauf hat. Hey, hallo? Was? Du kannst ja abfotografieren. Ne? Das, das muss old school sein. Mit Notizblock, Papier und Bleistift. Oder Kugelschreiber und Block. Von mir aus. Okay. Kann ich... Ah, ich kann es wieder nicht splitten. Das ist wieder typisch. Hey, ich schicke dir das mit einem Rauchzeichen, okay? Den Code. So wegen alt und so. Dann, dann musst du nicht mal mit. Ja, mit Blut ertönen. Leck mich am Arsch. Okay. Dankeschön. Ja, ist okay. Das ist Nummer 3. Okay. So dumm, dass man diese Ribbons nicht spalten kann, dass man immer nur alle dabei hat. Ich mach die mal oben hin. Ich wieder 20 Key-Items nach oben hin, aber ist gut, ist gut. Also ich habe jetzt die ID, das heißt ich kann mich im PC einloggen. Wenn es wie in Resi 2 und 3, also im zweiten Teil ist, dann sehen wir gleich Tyrant rumlaufen. Hab ich gar keinen Bock drauf, aber die Musik ist cool, Ambiente ist da. Das gefällt mir. Ihre Haare wiggeln so geil. Feier ich voll. So ein Commodore PC. Die Zeit stimmt. Also, das war einmal NT. Wer hat Tastatur alphabetisch sortiert? Was ist das? 0, 3, 9, 4. Ähm, das Headset ist am PC, deswegen Mikrofon. Aber ich kann deswegen den Sound vom PS nicht hören. Und deswegen habe ich die PS über die normalen Kopfhörer vom Fernseher Ich und links dieses Warning. Ja. ja, richtig. Ich stream nicht über PeerStream. Ich habe das lieber über äh, Streamlabs. Weil Streamlabs finde ich... Erstens kann ich selber recorden, dann habe ich das direkt auf dem PC. Muss ich Stream nicht downloaden, Qualität ist besser. Ich habe ein Problem. Oder auch nicht. Und ich kann in Streamlabs sowas machen. Das hier jederzeit wegmachen oder man Pause-Screen reinhauen. Der nicht unbedingt kreativ ist, aber er ist da. Ich finde es angenehm, über, Play über PC, PC zu streamen. Nein, ich vielleicht vorher John sollen wegen Nachladen. Ja, scheiße. Jetzt ist sie wieder verletzt. Fressen, zu viel Munde. Ich darf nicht alles verballern die ganze Zeit. Oder die Pistole ist einfach Spott. Das wird der Fall sein eigentlich. So, welche Türen kann ich alle benutzen? Potenziell nur die. Gut. Der ist nicht kreativ. Das ist schlafendes Pikachu, das ich im Hintergrund hatte vom Nuzlocke. Und ein Little D vorne dran wegen Team LidlD. Das war... Oh, ein Panzer. Ja, er ist gut, du hast recht. Aber nicht kreativ. Wieso finde ich... ...immer dann Moon, wenn ich fast keine mehr habe? Das ist ein Beamer, der Beamer muss... Die Musik ist toll, mich verstärkt gerade, dass sie eine Libelle Flügel abreißen und dann in den Ameisen schmeißen. Und das sind Safe-Geschwister, wenn sie sich jetzt küssen, dann ist es vorbei, ne? Ne, das waren Safe dieser Opa und seine Schwester Alexia. Nein, die Lubelle war nicht normal. Aber kann ich die zwei Waffen mitnehmen? Das sind doch zwei Magnum. Okay, schade. Ah, jetzt ist sie gesperrt. Fuck. Okay, bitte sagt mir, dass dieses Steuerrad ein achteckiges Dings hinten hat. Nein, es ist rund. Toll. <lacht> Ich kann gerade nicht steuern. Okay. Kann ich irgendwas machen? Ne, ich muss die Waffen wieder zurücklegen. Hinter dem Projektor geht eine Wand auf. Okay, eine Steuerwand. Das kann sie ja nicht wissen, dass da was hinter ist. Das macht Sinn. Ich brauche Replikas, um die da reinzulegen. Falsche Seite. Also ich brauche die Replikas, um die da reinzulegen. Okay. Ich vermute mal nicht, dass ich da irgendwas schieben kann. Kann sie die Leinwand hochmachen? Finde die Panzer irgendwie cool. Aber Kriegstut. Okay, das ist eigentlich ziemlich offensichtlich. Aber ich kann halt keine Pistole oder so mitnehmen. Sie waren Krieger und also Kriegsfans und Ameisenfans, sowieso aussieht. Das ist eine interessante Kombo. hätte nur gern die Panzer angeschaut. Ich finde auch interessant, dass die Waffe Mun eine Mundanzeige kriegt. Ich müsste die Waffe replizieren oder hier was in den Weg schieben. Ich kann sicher nichts in den Weg schieben. Von daher muss ich irgendwelche Attrappen finden oder sowas, die ich da einsetzen kann. Und das echte Tor dann, da wo die Waffen reinkommen, da ist ihn sicher ähm, irgendwie... ...dass ich von da aus, ähm... ...ja, sorry. Ähm, dass ich da nur die Replikas nicht benutzen kann, sondern nur die original Vielleicht muss ich auch kurz... kurz was zu trinken holen. Okay, bis jetzt habe ich noch alles rausgefunden, wie es geht, soweit, aber jetzt bin ich an dem Punkt, bei dem ich gerade nicht weiß, wie ich weitermachen muss. Hier drin waren ja auch die zwei Waffen an der Wand. Das müssten ja die zwei selben äh, Einbuchtungen sein. Hier hinten. Ja. Ah, warte, meine Re meine voll geilen Waffen liegen ja noch im anderen Haus. Ich glaube, das mache ich am Ende kurz, dass ich die noch holen gehe. Die Musik am Anfang ein bisschen was von Legend of Zelda Dungeon, aber im Allgemeinen ist die sehr Store. Ja! Help me! Das hab ich jetzt erschreckt. Steve? Ich weiß es nicht, gemacht wird. Okay, ich habe einen Puls auf dem Controller, der vibriert. Mein Zorn wird sich legen, wenn die Paare hier sind. Den Schalter betätigen? Ja! D und F. E, und C. Wenn die Paare hier sind, warte kurz. Was ist das für eine? Hier ja, ist das Flugzeug. Steht nicht. Toll. Das hat was mit dem Raum zu tun. Ah. Die Arbeit ist da... Schiff ist da. Okay, ich muss kurz, ich hole kurz, was zu trinken. Moment, Moment, die haben wir da. Auf kurze Pause. Sorry. Ähm, wenn wir es hier, machen wir das kurz so. Ich mach gleich weiter. Ich hole mir kurz was zu trinken. Record. Okay. Ich habe kurz geguckt, ob es einen Hinweis gibt, ohne zu spoilern, weil ich nicht spoilern will. will eigentlich? Aber ich habe eine Idee. Und zwar das Rätsel ist. Die Paare und er hat zwei Pistolen, deswegen. Ich probiere einfach mal die zwei Pistolen zu drücken. Gut. Ich dachte, das wäre zu einfach, aber ich dachte, jetzt aber ich es einfach. Wie geschieht jetzt, Arschloch? Looks cool, huh? Oh, I need those. Give them to me. You gotta be kidding. Hey Steve, du bist eine Mist geworden. Ich found und ich keeping it. Fine. Let's make a deal. I'll trade you for something fully automatic. Ja, Mama. See you around, Claire. Adios. Meine vollautomatischen nämlich, Claire. Die kannst du haben. <lacht> ja, ich habe Recording gedrückt. Ich wollte gerade sicher gehen. Also wieder ein Rätsel, das nichts gebracht hat. Toll. Ich würde halt gerne nicht speichern, weil ich glaube, vom letzten Speicherpunkt aus habe ich jetzt halt nur Steve gerettet kurz. you interfere with my operation what are you talking about you let yourself be captured so you could lead your people to this base i have no idea what you're babbling about you don't fool me i am alfred ashford commander of this base oh <laughs> You must be one of Umbrella's lower-level officers if you're in command of a backwater base like this one. How dare you! The Ashford family is among the world's first and finest. My grandfather is one of the original founders of Umbrella, Inc. Now turn. Why have you attacked this installation? Attacked? Shortly after you arrived, my base was attacked. You must have informed your people of its location. I still don't follow you. I really don't know anything about that. Unacceptable! How can you deny it? My base has been destroyed. And thanks to you, the experimental T virus was released, creating countless zombies and monsters. Tell me, who do you work for? Who sent you? <laughs> It your way then. You're just a rat in a cage anyway. I'll be sure to keep you entertained before I dispose of you. <laughs> schlau. Ich bin richtig schlau. So. Also nochmal. Der hat einen komischen Akzent gehabt, ne? Komisch tut Das wäre einfach so ich in Umbrella. Sie ist You can have the aber not the castle. Ja, Sicherheitstruhe sagt auf Deutsch. Okay. Also, jetzt haben wir Steve des Nashmuffers. Und wir haben Ashford getroffen. Auch ein Arschloch, aber der Arschloch mit einer Waffe, die uns töten kann, ne? Steve ist einfach ein Arschloch. Der ist ein, der ist eine Gefahr. Ja, sie mal gucken, ob ich Rekord gedrückt habe. Ja, habe ich sehr gut. Immer sicher gehen. Okay, also ich nehme jetzt mal das Steuerrad mit unten mit nach unten, obwohl ich mir sicher bin, dass das. Äh, eine falsche, falsche Einbrückung ist. Ich würde eigentlich auch gerne den Marineausweis mitnehmen. Den nicht. Den. Jetzt mache ich wieder einen Fehler. Jetzt fange ich an, oben einzusortieren, was nicht sein darf. Das ist Kacke. Ähm, kurz Item Management. Als erste Position Safety Band. Alles über dem Safety Band. Das sieht man rechts dann mit diesem Balken. Geht rüber, also runter. Komm, highlight items. So. Soll <lacht> ich speichern? Nein, ich habe nichts gemacht. Dieser Dude hat mich jetzt gerade sehr überrascht, muss ich zugeben. Ich guck mal, ob der irgendwas aufgemacht hat noch. Nein, ja. natürlich wieder abgeschlossen. Ah. Geil, wie sie einfach zurückkrebst so, ja, du musst ein unwichtiger Dude sein, wenn du dieses Scheißschloss kriegst. <lacht> Geil. Also, ne, also die gibt Die teilt aus. Da war Jill im ersten Teil, ein bisschen weniger frech. Im dritten Teil auch. Aber ich check's immer noch, wie gesagt, ich check das nicht, wieso jetzt Claire. Ich muss es nachlesen, wieso ist Claire gefangen worden? Außer Resident Evil 3 und Resident Evil 3 Remake sind anders. Es kann chronologisch auch sein. Ne, 2 müsste. Stimmt, 2 und 2 Remakes sind anders. Ja, weil oben ist das Steuerrad drauf. Ich probiere das jetzt einfach. Ich nutze das Steuerrad. Captain Claire. Ja klar. Wieso nicht? Muss ich überhaupt fragen, wieso? Ich glaube nicht. Ich gucke mir jetzt zuerst den Rest vom U-Boot an. Ja! Ja! Oh mein Gott! Sie hat sie nicht an, aber... Oh mein Gott! Danke! Danke! Kann ich rausgucken? Nö. Also, okay. Ich aktiviere den Hebel. Ja. Ja, hätte ich halt gerne nicht. Aber... Der Dude oben war ja nicht Steve. Das war ja dieser Redford. Dieser... Alabama-Dude mit seiner Schwester Alexia. jetzt? Aber jetzt machen wir einfach beide Probleme, ne? Oh. Äh, Treppen, Entschuldigung. Da ist eine Treppe. Und hatten wir das letzte Mal eine Untergrundbasis. Das war im... Das war nicht im ersten Teil. War das im ersten Teil? Doch, das war im ersten Teil mit den Haien. Ja, okay. Äh. nee wir mit L1 ziehen, sie zieht mit R1. Ich finde das so eklig. Aber man sie nachladen zu lassen ist dümmer, als wenn ich es hier drin mache. Okay, ich krieg aber die Pfeile wieder, das ist voll geil. Den hier nicht. Okay, schade. Da ist Ink. Nein, ich finde immer noch gut. Wir kriegen immer drei Inks, egal was wir machen. Seite Inventory ist gut. Dann gehen wir kurz auf die Karte noch. Die Karte sagt, das ist beides offen. Okay, da bin ich jetzt gespannt.